Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Fischsim. Oh. Da kam einfach über Nacht ein Update raus und ich habe es nicht mitbekommen. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Spiel privat jetzt durchgespielt. Ich habe all diese Regionen hier frei gespielt, habe ein bisschen Coins gefarmt und wollte euch eigentlich jetzt zeigen, was ich für einen Fortschritt gemacht habe, aber ich sehe hier, da ist auf einmal was Neues gekommen. Kostet nur 30 Millionen, das habe ich zufällig. Dann gehen wir einfach mal rein und ab geht's. So, wir sind jetzt in einer neuen Region. Wenn ihr das Video hier seht, dann ist die Region für euch schon lange nicht mehr neu, weil das Video hier ist schon eine Weile vorproduziert. Ihr seht, ich brauche jetzt schon wieder sehr lange zum Farmen. Ich will aber... Gar gar nicht fahren. Aber krass, krass sehr gut. Dann Das erste, was ich machen werde, ist erstmal die ganzen Group Rewards claimen. Und in jeder Region gibt es eigene Group Rewards. Also gehe ich hier wieder zurück in den Hub und klapper die Region jetzt eine nach der anderen ab. Wir fangen erstmal hier an. Erstmal hier Rank Rewards, natürlich. Dankeschön. Dann rein ins Coral Reef. Und ab zu den Group Rewards. Dankeschön, Bro, Dankeschön. Ich freue mich immer, wenn ich Group Rewards bekomme. Hm, Gehe dann wieder zurück in den Hub. Und in die zweite Region, die ich schon im letzten Part freigeschaltet habe. Und zwar Atlantis. Ich finde diese Portale immer noch super cool. So, dann haben wir hier Claimed Group Rewards. Das machen wir wieder. Geclaimed. Und weiter geht's dann. Wusch. Und rüber geht's zu Kraken's Slayer. Und hier in Kraken's Slayer, das habt ihr alles noch gar nicht gesehen. Deswegen zeige ich euch die Welt jetzt einmal. Wie schnell kann ich hier eigentlich zwischen abbauen? Also, so schnell baue ich inzwischen hier ab. 13.000 bringt mir das, das ist gar nicht mal so viel. Aber was es hier auch gibt, ist eine Schnecke. Wenn ihr Crack and Slayer freigeschaltet habt... Und dann müsst ihr eigentlich nur genügend hier abbauen, um halt Erfahrung zu sammeln, Re Reputation zu sammeln. Und dann könnt ihr Mitglied der Snail Society werden. Das passiert alles automatisch. Ihr seht hier Reputation. Ich bin Mitglied der Snail so Society. Oh, hier wurde scheinbar etwas hinzugefügt für zwischendrin. <lacht> okay, da bin ich wohl noch nicht Mitglied. Und wenn ihr Mitglied der Snail Society seid, dann könnt ihr hier rein und eure... Fische oder ihr eure Skins hier in diese Maschine packen. Das ist wie die Dark-Matter-Maschine in Pet Simulator X. Da habe ich auch was drin. Und zwar diesen hier. Der ist finished. Den hole ich mir jetzt zurück. Claim... Ich packe da jetzt einfach mal meinen Seaweed-Skin rein. nee ich pack da nicht meinen Seaweed-Skin rein, sondern ich rüste den hier aus und packe meinen guten Seaweed-Skin da rein. Und nach zwei Stunden ist das dann auch fertig. Also geht eigentlich ziemlich schnell. Ihr seht hier jetzt meinen besten Skin, den ich bisher habe. Dazu. Ähm, hier seht ihr jetzt meinen besten Skin, den ich aktuell habe. Und zwar Dirt habe ich auf Platin mit der Verzauberung Bless 3. Das bedeutet, ich habe eine 3% höhere Chance, Boni zu bekommen, wenn ich etwas einsammle. Also sowas wie Charme halt im Pet-Simulator. Und mit der hier kann ich auch schon mal ein bisschen schneller abbauen. Und ihr habt gesehen, ich habe gerade auch Perlen bekommen. Und das, obwohl ich eine Kiste abgebaut habe, das hat halt meine Verzauberung gemacht. So, jetzt haben wir hier die Crystal Cove. Wusch, gehen wir da mal rein. Holen uns hier auch unsere Group Reward ab. Group Reward ist abgeholt. Perfekt. Und hier wurde jetzt eine neue Region hinzugefügt. Ich frage mich, was das hier ist. Ist das da eine Kiste, bei der man Auto Autofarben kann? Sieht ein bisschen so aus. Ich glaube, das werde ich jetzt mal machen, weil das wurde ja jetzt neu hinzugefügt. Wie viel Reputation habe ich jetzt durch das Eimer abbauen? Bekommen gar nichts. Okay, ich baue noch ein bisschen was ab. Weil wenn man abbaut, bekommt man Reputation dazu. Und dann gucken wir mal, wie schnell es geht. Ihr seht, ich habe die Octopus-Oligarchie jetzt auch schon durch. Und... 100 von 4.000. Okay, es dauert dann schon eine Weile, die ich hier in, dem, in der Region abbauen muss, bis ich das freischalte. Aber ich glaube, das wäre doch erstmal ein gutes Goal, wenn ich das hier machen würde. Und ich kriege pro Abbau auch 100.000, was gar nicht mal so schlecht ist. Ich gehe jetzt aber wieder zum Hub, weil ich will ja auch meine letzten Belohnungen noch einsammeln. Und das ist hier Mariangraben. Das war die letzte Region, zumindest gestern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. War das die letzte Region, die man freischalten konnte. Das war das Non-Plus Ultra. Ihr seht, für die ganz normalen äh Coin-Piles brauche ich ja schon ziemlich lange zum Abbauen. Da hinten sind die Group Rewards. Und hier ist der Octopus und die Region für die Octopus-Oligarchie. Und da werde ich den Skin jetzt mal reinpacken. Ich möchte nämlich gucken, was das dann macht. Ich glaube, es gibt dann extra Verzauberung. Man kann ja scheinbar bis zu drei Verzauberungen bekommen. Mal gucken mal, wie das so läuft. So, erstmal das hier freischalten. Dann gehe ich hier jetzt hinten an dem netten Oktopus vorbei zu diesem Verzauberungstisch. Ich rüste jetzt mal wieder einen anderen Fisch aus. Gehe an den Tisch und packe jetzt diesen Fisch. Der hat nämlich schon einen Star. pack, jetzt, äh, pack ihn jetzt hier rein und dann kriegt ihr All Enchantments will be randomized. Ach, ich kann dann die Enchantments tauschen. Ah, ich kann Blast ändern für 5000. mache ich mal. Und jetzt habe ich Strength plus 10% Damage. Ich versuche es nochmal. Vielleicht kriege ich was Besseres. Coins 3 plus 30% Coins. Oh, das will ich haben. Oh, yeah. 30% mehr Coins ist gut. Jetzt habe ich wieder einen guten Skin. Jetzt kann ich hier besser farmen. Habe ich eigentlich schon... Ja, Group Reward habe ich abgeholt. Wir können uns jetzt einfach mal die neue Region anschauen. Oh, dafür hätte ich auch einfach durch dieses eine Portal gehen können. Egal. Wir gehen jetzt rüber. Gehen dann hier rein in die unendlichen Tiefen. Ja, auch gar nicht mal so schlecht aussehen. Ich schaue mich um. Eine neue Region gibt es hier nicht. Grand Rewards haben wir vorhin auch schon gesammelt. Und es gibt auch in den Regionen auch immer Heads. Ich gucke mal, wie viel kosten die Heads in der Region? 52.000. Sieh. Bringen wir aber 35 Speed dazu. Also hole ich mir das auch. Hol mir die Krone. Gehe dann hier unten auf den Fisch auf die Heads und rüste die Krone aus und bin damit jetzt wieder ein bisschen schneller. So, und dann farmen wir einfach mal das Ding hier. Ich gucke auch einmal kurz in den Shop, während ich das farme. Ob ich denn... Nee, ich habe gerade keine Booster mehr. Die Booster habe ich alle aufgebraucht, weil ich das halt schnell durchspielen wollte. Das heißt, es dauert lange, bis ich abgebaut habe. Aber, Leute, was muss, das muss, ne? Oh, und dann können wir auch gleich gucken, wie teuer ähm, die Skins aus diesen Ecks dort sind. Weil das ist jetzt die neue Region. Das heißt, hier gibt es auch wieder bessere Skins. Dann können wir da auch gleich mal ein Opening machen. Das Opening wird aber gar nicht mal so lange dauern, weil... Die Region hier hat ja, glaube ich... Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie teuer die war. Hat die 30 Millionen gekostet? Ich weiß es nicht mehr. Aber dann werden die hier ja wahrscheinlich auch... Die goldenen wahrscheinlich 5 bis 7 Millionen kosten. Das normale vielleicht sogar eine Million. Schauen wir einfach mal nach. Ich trinke so einen, erstmal einen Schluck und dann bauen wir die Kiste weiter ab. Dann gucke ich mal, was ich pro abgebautes Ding bekomme. Man muss bedenken, ich habe plus 30% Geld, das ich mit diesem Skin bekomme. Aber wenn ich da dann unten einen Skin rausziehe, der mehr, viel mehr Stärke hat, dann muss ich natürlich den nehmen, weil ich schneller farmen kann. Aber nicht mehr lange, noch 10 Sekunden, dann bin ich fertig mit abbauen. Ja, vielleicht nicht mehr ganz 10 Sekunden. 3, 2, 1, 0. Oh, <lacht> Ich kriege 1,5 Millionen. Gar nicht mal so krass, finde ich. Gut, und die kosten mich jetzt 800.000, also fast die Millionen, die ich sagte. Und 10 Millionen, das Gold. Ja, dann öffnen wir einfach drei hiervon. Einfach mal machen, ne? Aus dem ersten ziehe ich äh, Lime raus. kommen in shiny natürlich. Aus dem zweiten ziehe ich, oh, das schlechteste das. Jetzt will ich was krasses. Komm, gib mir was krasses. Und... Er ja, schon wieder Leim, schade. Ich habe einfach gehofft, dass ich jetzt wieder so viel Glück habe und gleich das beste Ziel, was man ziehen kann. Daraus wurde leider nichts. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall Leim mit 17.000 Stärke. Mit dem kann ich schon mal ein bisschen schneller farmen. Aber es wird immer noch sehr lange dauern. Ihr seht vier. Ja, ich farm jetzt. Ich farm jetzt ein bisschen schneller hier. Ja. Aber es dauert trotzdem, bis ich fertig gefarmt habe. Damit muss man nun mal leben. Kriege ich eigentlich Reputation? Bei der Jelly, äh, bei den Jellyfisch dazu, wenn ich hier abbaue, ich habe 210, wenn ich das abbaue, muss ich ja Reputation dazu bekommen, wenn ich hier überhaupt welche bekomme, dann sehen wir uns das gleich mal an. Wenn nicht, dann gehen wir jetzt noch das Jellyfish-Ding durchfarmen, damit ich das auch freischalte und dann hätte ich das Spiel erstmal durchgespielt. Aber das Update kam ziemlich schnell und Barrow hat nicht mal was auf Twitter geschrieben zu dem Update. Und ich habe nichts dazu bekommen. 800.000. Ach ja, stimmt. Ich kriege ja 30% mehr fürs Abbauen. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, weiß ich gar nicht, was ich mehr lohnt. Ob ich mit denen oder dem anderen farmen möchte. Aber ich kann den hier theoretisch auch noch verzaubern. So, wir begeben uns jetzt rüber zu den Octopussys. Und ich glaube, die waren in der Crystal Cove. Jetzt weiß ich das gar nicht mehr. Ich hoffe einfach mal. Crystal Cove. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und hier ist es. Und ich kann hier nämlich noch nicht rein, bis ich Mitglied bei den äh, bei den Jellyfishies äh, bin, habe ich gerade eben Octopus gesagt, ist ja auch egal ich fahre jetzt diese Dinger hier weiter und guck nochmal wie viel Reputation kriege ich dazu 40 pro Ding das geht doch easy dann machen wir das jetzt Dann haben wir das sehr schnell durch und sind dann Mitglied, viel Geld bringt's nicht aber die Reputation kriegt man schnell zusammen, ich meine na gut 100.000 braucht man sich auch nicht so sehr beschweren, aber 100.000 sind halt in den Regionen, in denen ich jetzt bin, nicht so viel. Ich hab gesehen, 10 Millionen für ein Shiny-Egg und ich öffne gerne die Shiny-Eggs. So, wie viel Reputation habe ich schon? 500 von 4.000. Das kriegen wir doch hin. Ich würde sagen, jetzt gibt es auch erstmal einen Skip, bis ich das Ganze durch habe. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, ich brauche jetzt nur noch eine oder vielleicht zwei Kisten, dann habe ich es geschafft. Dann habe ich die Reputation voll. Ich baue die jetzt noch ab. Ich glaube, eine zweite müsste noch drin sein. Aber dann... Okay, ich bin jetzt Member. Das heißt, ich kann hier jetzt rein. Und das ist tatsächlich eine afk farmkiste Und ich kriege pro Abbau 13.000. Ey, das ist stabil. Jetzt kann man hier endlich afk farmen Man konnte vorher schon so ein bisschen afk farmen mit dem Auto-Hotkey-Script. Aber das ist doch schön. Jetzt gibt es auch so eine Kisten hier. Wunderbar. Man muss überlegen. Lohnt sich das? Ich kriege jetzt 13.029 pro Bau. Wenn ich jetzt... Ah, den anderen Fisch, den habe ich da ja gerade weggepackt, ne? Ah, ne, hier, drei Coins. Wenn ich den jetzt nehme, dann gibt das 10.000. Okay, das hängt dann wirklich von der Stärke ab. Je nachdem, wie stark mein Fisch ist, desto mehr verdiene ich dann hier auch beim AFK-Farm. Das finde ich gut. Das bedeutet, dass es dann eine AFK-Farm-Kiste, die mit mitscaled. Perfekt. Und dann bin ich auf jeden Fall für das nächste Update gewappnet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!